Die grösste Herausforderung der Online-Händler ist die Geschäftsführung, also die Leitung des Online-Shops. Die Wände müssen angepasst werden, neue Mitarbeiter eingestellt, viele Entscheidungen getroffen werden. Auch in der Beschaffung hat es Probleme gegeben, dass die Produkte nicht geliefert sind oder nicht pünktlich ausgeliefert worden auf den Händler. Also bei Bestellverarbeitung, also der Picking und die Kommissionierung, hat es eine grosse Herausforderung aufgrund des grossen Bestellwachstums.